Das ist der Essex Gel Nimbus Light 3, der Dämpfungsklassiker in der Light-Version. Was das genau bedeutet, erklärt uns unser Experte Norbert. Ja, danke Michael. Wir haben es mit einem leichten Dämpfungsklassiker zu tun. Der Gel Nimbus Light 3, weniger Material, weniger Gewicht, trotzdem mehr Dämpfung und vor allen Dingen mehr Nachhaltigkeit im Schuh. Essex hat hier in diese Flight-Foam-Mittelsohle auch viele nachwachsende Rohstoffe mitverarbeitet. Eine tolle Idee, auch im Obermaterial. Nachhaltig produziert mittlerweile, liegt sehr, sehr schön an am Fuß und wie man von Essex nicht anders kennt, diese Gel Elemente Vor- und Rückfuß für Top-Dämpfung und wirklich ein toller Schuh, gibt es bei deinem Laufspezialisten. Weitere Infos rund um das Thema Laufschuhe und Laufen findet ihr auf